Hallo meine Pokefreunde und Pokenenten zur hoffentlich oder wahrscheinlich letzten Folge von Pokémon Blau das Finale. Wir kämpfen gerade gegen Agathe. Wir ähm, haben schon zwei Pokémon, glaube ich, besiegt und äh, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt gegen Apollo machen soll. Ich möchte mal Aquaknarre versuchen, ob das was macht. Traumfäuser, bist du doof? Hallo, ich schlaf noch nicht. Ja, das ist. Oh, Volltreffer, geil, geiler Volltreffer. Geh mir weg mit deinem Kung -Fu strahl Nein, schlag dich nicht sehr. Oh, okay gut. Wie viel Schaden macht das ohne Vertreffer? Ja, ganz ordentlich würde ich sagen. So machen wir weiter. Aua, das tat weh. Beast und Kill me. ich Und ich habe mich für diese Folge entschieden, weil wir eh nur noch drei Trainer vor uns haben, glaube ich ungefähr. Keine Ahnung. Da ich jetzt nicht mal Spiele, und die Folge damit durchspiele, gegen die Trainer zu kämpfen. Das wird der letzte Part, wenn wir es schaffen. Auf jeden Fall haben wir Apollo durch. Gölbert und Gänger haben wir auch schon durch. Also, aber Wir haben Cobra hier. Hey Cobra, will dich begrüßt. So, ähm, ich begrüßt. Ich würde sagen, Sander darf hier mal auch mal kämpfen. Muss eh noch richtig krass gelevelt. werden. Mal gucken, sie waren 45. Die anderen sind schon höher. Komm, es geht doch so nicht. schützt sie mal auf hier. Aua. Aufgeschlitzt. Volltreffer, sogar ja, Schützer macht sehr oft Volltreffer, habe ich so bemerkt, und das ist nice. Oh, er macht gerade schreien, wie paralysiert. Nein, hör auf sie zu heilen, aber dass es super tragend, so viel Heilung gebracht hat bei ihm, das zeigt, dass aber nicht so viele Leben hat, nicht so viele Punkte, Lebenspunkte hat, Kaffee, Kraftpunkte. Hör doch auf. Hör doch auf. Schlitz ihn tot. Oder besiegt. Ist mir egal. Mach ihn einfach down. Er soll gehen. Weh. Nein, nein. Nein, warum weißt du aus? Oh, du sollst angreifen. Nein, warum bist du... Das reicht mir. Top Genesung. So. So, jetzt geht's aufs Maul. Okay, Gang, noch ein Gengar. Der hat noch sie hat noch ein Warum? Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht noch eins. Level 60. Ah nein. Ich habe auch gerade vergessen, was der vierte. Oh doch, jetzt weiß ich wieder. sein, wir werden was, ein, was wir machen können, wir was, ein, was wir machen können. aus heilen. Zu Taubers tauschen. Nein, zu Taubers tauschen. Und solange der keine ähm, Wings-Attacke hat. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja. Ja, lass liegen. Okay, das war dumm. Das war echt dumm. Weil ich jetzt sterbe. Durch mein Gift. Oder auch so. Ich probiere noch wenig aus, ja? Lass mich, lass mich. Beleber auf taubers. Heilung auf taubers. Switchen auf taubers taubers Attacke benutzen. Das war eine normale Attacke. Ich bin schlau. Ich mache aber ziemlich viel Schaden. Oh, ich habe gesagt, ich spiele mich vor, oder? Sorry. Oh, das war zwar ein Crit, aber du hättest ihn noch gleich killen können. Das, das, das, jetzt weine ich. Jetzt heilt er sich bestimmt wieder auf, auf dem Toxin. Ich will nicht vergiftet werden. Ich kann's immer sagen, so, solange du jetzt besiegt bist. Komm, mach einen Crit, mach einen Crit. Nein, natürlich nicht. War klar. Ich fliege jetzt, ist mir jetzt egal, das macht viel mehr Schaden. Aua. Daneben, haha. Ich weiß, er wird sich jetzt wieder heilen, deshalb gehe ich nochmal auf Fliegen Oh ich dachte, er wird sich heilen. Ich dachte, Mach ihn down! Schnell! Yes! Yes! Noch zwei weitere Trainer, da sind wir durch. Wirklich, du bist ganz besonders. Du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meint. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein lieber Ja, ist okay. Holy shit. So, ähm... Milo. Überheiler zweimal wenden, hier ja, einmal hier. Und der nächste Trainer, ich sag euch, der nächste Trainer, der wird auch nicht ohne, der ist auch nicht ohne. Go. So große Halle und da haben wir ihn. Ich habe bereits von dir gehört, Mike. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar, zumindest Fragoran. Und das habe ich dreimal. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga, hier, Mike. Das werden wir mal sehen. Oh, er fange mal an mit weil Weil ich ja keine kein einziges Pokémon, was einen Typ Drache hat. Also zumindest in den späteren Spielen. In diesem Spiel gibt es auch keine Typ Drachen. Und schon die Level. Das ist der vorletzte Trainer. Und es gibt noch einen Champion. Oh, der ist auch echt, echt schwer. Hyperstrahl. Hyperstrahl kann der? Hyperstrahl! Super. Ich wollte gar nicht angreifen, aber okay. Ähm... Ich tut mir leid, ich muss jetzt vorspulen. Oder möchte wie immer. So. Ja, ich sterbe hier gerade, das merke ich. Komm, ich habe ich jetzt erstmal hier Dings. Übertragen. So. Okay, der hat jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund die Arena leiter den Arena leiter Theme. Ja, Auch mit einem Hyperstrahl! Das macht Schaden, das macht Schaden! Warum macht das, warum macht das so viel Schaden? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Besieg ihn. Ich bin fast tot, ich weiß. Ich verliere gerade die Hoffnung, ja? Ne? Okay, lass mich, lass mich in Ruhe. so viel Schaden, was soll denn Grund okay. Geil. Was soll denn Grund, da jetzt okay. Ich möchte eigentlich heilen. Die anderen Pokémon kann ich das eben nicht schaffen. Oh mein Gott, ich habe doch noch Hoffnung, ich habe doch noch Hoffnung. Oh mein Gott, ich habe noch Hoffnung. Verbrenne, verbrenne. Oh mein Gott, Gara, das ist da. und Warum auch immer er so stark war. Der hat noch viel, viel stärkere Pokémon. dragonier Dragonir. Jetzt habe ich Angst beim letzten Gegner. Wenn ich's ich es überhaupt dahin schaffe. Ich bin ja jetzt schon hier richtig. Ich werde ja jetzt schon richtig vermöbelt. Seht's ja. Und noch einmal, oder?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 Machen wir das. Machen wir nicht. Das machen wir. Das machen wir. Kein Bock. Ich hab echt keinen Bock. Yes! Yes! Viele Pumpe hat er noch. Level 52. Geil. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes das ist süß! Zeitpunkt noch ein... Das, das machen wir Okay, ganz ruhig! Ganz ruhig! Das schaffen wir noch, Das schaffen wir! Nein, schaffen wir nicht. Oder? Wie viel Schaden machen die pumpe Das ging dann nicht! Komm runter! Komm runter! Lass das, nein, lass deinen Hyper hydro Hydropumpe! Wie schaden, wie das macht viel Schaden, das muss. Yes! Sorry. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schwitze gerade total, nicht nur weil wir gerade. Dragoran. Nicht nur, weil es Winter ist, sondern weil ich hier richtig rasch. Oh Gott, ich, ich kann nicht mehr reden. Dragoran, Level 62. Endlich. Er kann Blitzattacken. Ich habe das ein, eine auf die Hoffnung, dass es viel Schaden macht. Nein, macht es nicht. Geil. Schädelwumme. Dupt sich. Schädelwumme macht nicht viel. Mist. Und das war's. Das war's. Oder? Ich habe nur eine Hoffnung, warte. Ich habe noch kleine Hoffnungen. Wie wär's, wenn wir halt lieb? Man macht nicht viel Schaden. Wie wärs mit Gift? Gift! Gift! Gift! Gift ist gut! Yes! Yes! Gift! Ja! wir sind mich nicht voll drauf gekommen. Seht ihr? So ist hart zu gut! Gift! Gift! Schau mal, wie viel Gift macht, ja? Und jetzt der Schneider? Und dazu? Okay, jetzt der Schneider ist schwach. stache Stachelsporre, wenn das geht. Kann man beides haben? Kann man beides haben? Nein, oder? Nein, kann man nicht. Oh, ich habe keine Pflanzen. Ich mache jetzt ganz halt das. Yes, yes, yes, yes, yes. Yeah. Nein! Wage es dich. Er kann mich nicht angreifen. Er kann mich nicht angreifen. Kann, ich kann mir meine AP leeren. Aber es ist mega geil. Yes, yes, yes, <lacht> yes! Holy shit. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister! Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Mike. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Hm, eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Holy moly. So, Beleber, Beleber, Beleber, so, Beleber, Beleber, Beleber, wir werden alle brauchen, das kann ich euch sagen, zumindest denke ich das, so, alle heilen, alle, einfach komplett, ich schmeiß alles raus, das meiste werden wir eh nicht mehr benutzen können, das ist der letzte Kampf, der letzte Kampf, ich möchte nochmal Safe selten tut mir leid, ich möchte nochmal Safe selten go! Das ist so ein geiles Fiende, Gaby. Hey, Mike, auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet, Mike. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten, während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt, aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können und nun bin ich Champion der Pokémon Liga. Mike, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Das stoppa, Du, du, du, wirst jetzt wieder gemacht vor Honny. Taupas hat keine Chance, keine Chance. Du wirst jetzt richtig gehetzt. down, down, down, down, bop ist schon bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop Okay, jetzt müssen es nämlich angreifen. Oh, das war viel Schaden, das macht viel Schaden. Okay, warum macht er auch immer Genesung? Macht's halt mir egal. Ja, eigentlich nicht, aber ist mir egal. Ja, okay, okay, das war mir doch egal. Das macht aber okay, nice. Dann kommt noch mal ein nochmal ein Volltreffer, dann haben wir ihn. Aber ich würde es nicht schaffen, oder? Doch, nochmal ein Volltreffer! Ja, danke Kürz! Einmal waren die Chris auf meiner Seite. Noch vier Pokémon. Und Level 53. Voll verdient. Super verdient. Ähm, Rizeros, Oh, yes. Das werden wir down machen. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir so. richtig down. hydro -Pumpe. Du. Du. Du. Du. Du. Doch drei. Du. Du. Du. du. Garados! Mein Herzfeind kommt zurück Saatze, wir... Satze, wir suchen das bringt nichts, oder? Hm. Warum muss er auch den Garados haben? Warum muss Gift! Hyperstrahl, Hyperstrahl Ich lebe noch! Na schon vergiftet! Uh, uh, das war ja, echt viel schaden. das war ja, wirklich, wie schaden. Ist das das war's, wert. danke Saatze! was wert. Bis, bis. Yes, yes, yes, yes. Er wird sterben, er wird sterben. Außer halt sich. Top, top, top, top, top. Okay, ich spule es mir vor. Okay, ich, ich es nicht mehr vor. Ups, sorry. Ähm, da war kurz, kleiner Cut. Ich bin wieder da. Safe State. Okay. Zwei Pokémon, einer Kani. Das ist mir so, so recht. Denn meine letzte hydro pumpe setze ich jetzt. Auf Hakani ein. Yes. Jetzt habe ich nur noch Angst wegen Visa-Flor, weil ich habe keine Ahnung, was ich gegen dieser flor machen soll. So. Okay. Was? Okay, ich wollte schon sagen. Nee, nee, nee, nee, nee. Du gehst mir weg, Alter. Oh mein Gott. Visa-Flor. Was mache ich gegen dieser flor Was mache ich gegen dieser flor Level 54, okay, ist ja cool, aber dieser Flo kommt jetzt. Und das ist bestimmt Level 70 oder so ein Müll. Taubers vielleicht? Ich weiß es nicht. Welchen Level? Welchen Level? 65, okay. Alles klar, Alter. Ich muss es schaffen. Das ist das letzte Pokémon. Das letzte Pokémon. Okay, was macht er? Nein, nein. So setzt da ein. Nein. Das war wahrscheinlich die stärkste Attacke, die dieser Flor machen kann. Und die Truppe die stärkst du die Totdruck machen kann. So, okay. Okay, so läuft's gut, so läuft's gut, so können wir es machen. Ich hoffe, der heilt dich nicht mehr, du heilt dich nicht mehr, nein. Rasierblatt, das ist mir so egal, mach einfach, mach einfach. Ist mir so egal, ich mach dich down, Alter. Ich mach dich richtig fertig. Ich schwitze bis zum Geht nicht mehr. Es soll einfach nur enden. Es soll enden. Es ist mir egal, ob die Folge jetzt über überzogen wird oder nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die ist. Weil ich, wie gesagt, ein Kast gesetzt habe. Aber das ist mir so egal. Wir hat das echt so viel verschaffen. Lass mich in Ruhe mit dem. Lass es jetzt. Lass es jetzt. Mach ihn. Oh, okay. Ich würde mich das nicht halten. Heilen. So, okay. Okay. Okay. Okay. Ja, es Lass mich in Ruhe mit deinem Solar schreiben. Du killst mich eh nicht siehst du? eh nicht komm bitte jetzt wenn er halt sich, wenn er sich jetzt noch heilt... nein wehe wehe der heilt sich jetzt noch das ist jetzt die Pokémon, das müssen wir schaffen oh Gott wenn Taubos das schafft wenn Taubos das schafft mit einem mit einem Levelabschnitt von dem Levelunterschied von 19 glaube ich wenn ich jetzt Mathe könnte <lacht> Dann, yes, voll yes, wir durch. Oh mein Gott, vielen Dank. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist fertig, das ist vorbei. Wir haben das Spiel durch. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Meine Sieges, wenn du Sie mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Das ist mir so egal, Mann. Das ist mir so egal. Wieso, wieso habe ich verloren? Wieso haben meine Pokémon doch so sehr, so quälig aufgezogen? Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Mike, Pokémon, äh, äh Pokémon, genau. Wo warst du? ich kann nicht mehr reden, Alter. Du hast also gewonnen. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Shigi auf dem Weg gemacht hast. Mike, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich gehört habe, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Mike! Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienen war. Deine, die, deine Beziehung zu deinen Pokémon ist vor, vorbildlich. Mike, folge mir. Gerne doch. Herzlich, herzlichen Glückwunsch, Mike. Das hier ist die Pokémon Ruhmeshalle. Alle Champion der Pokémon Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Mike, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon Liga bestanden. Mike, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle ver verewigt. Und da sind die Credits. zusammen mit Skröte auf Level 44. Ups, kurz weg. Geil. Der, auf Level 46. und und und mit einem Sander auf Level 45. Satze Level 48. da Level 46. Und einem Labrador Level 50. Du, du, du, du, du, du, du, du. Spieler Mike, 30 Spielstunden habe ich hier insgesamt geopfert für dieses sagenhafte Let's Play. Sehr gut, du bist hier sehr viel du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Hole dir bei meinem Gehilfen einen Getector ab. Wow, die gibt es ja auch am Ende des Spiels. Wow, gut. Und jetzt haben wir die Credits. Doom. Pokémon blaue Edition. Leute, mir hat das Let's Play mega Spaß gemacht. Und es war auch sehr, sehr cool. Am Ende hin. Habe ich dann schon viel verzweifelt? Es war viel schwieriges. Vor allem jetzt hier am Ende, weil mich geschwitzt, weil es erstens so warm ist und zweitens so anstrengend ist gegen die. Vor allem in dieser Gen, das ist das größte Problem. Die Liga, die ist sehr, sehr stark. Man kann auch nicht wirklich leveln hier in diesem in dieser Gen. Das ist halt das größte Problem. Mein größter Kreditpunkt so gesehen. Ich gebe jetzt keine Punktzahl ab, weil ich nicht so gut in sowas bin. Aber wenn ich jetzt Punkte abgeben müsste, ich würde es vielleicht sagen 7 von 10, 8 von 10 oder so. Weiß ich nicht. Ich bin halt nicht so gut in sowas, aber. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch in der Top 4 geschlagen habt. Und was ihr allgemein zu dem Spiel fandet. Wie ihr das Spiel fandet. So. Ich kann auch gerne ein paar Kritikpunkte und so erwähnen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch sowas machen würdet. Äh. Das nächste Pokémon-Display von mir wird dann auf jeden Fall Pokémon Let's Go Evoli sein. Danach kommt dann der Nachfolge von dem Spiel, und zwar Pokémon Silber. Und dann würde ich sagen, genießen wir noch in dieser überlangen Folge diese schönen, wunderwunderbaren Credits, die mir zeigen, dass ich das Spiel durch habe. Ich weiß, es gibt noch Mewtwo und es gibt noch Actos, Zapdos, aber das ist mir egal. Das ist mir jetzt egal. Ich bin durch! Ende! Ja. Yeah. Irgendwas drücken. Hallo? Ich kann nichts drücken. Passiert noch irgendwas? Jetzt passiert was. Oh. Jetzt startet das Spiel. Gut. Ich glaube, das war's dann auch. Mit dem Spiel. Lass mal sehen. Weiter. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Okay. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte gerne eine positive Bewertung da. Abo könnt ihr könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, da wisst ihr nämlich, wann ich ein neues Projekt starte. Hier irgendwo könnt dann äh, habt ihr ähm, die Möglichkeit, neue Projekte von mir zu erkundschaften. Und wenn ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch auf die nächste Videos dabei. Haut rein. Und ciao Leute.